Finger auf den unteren Bildschirmrand, gedrückt halten, langsam nach oben ziehen, wenn es vibriert, loslassen. Finger auf die App, schnell mit Schwung nach oben ziehen und loslassen. Schon ist die App vollständig geschlossen, ciao.